Ja, herzlich willkommen zurück noch einmal zu. Ähm, wer das Let's Play bis hierhin verfolgt hat, weiß, dass es eine Frage gibt, die mich die ganze Zeit noch beschäftigt hat. Ich werde jetzt nicht das ganze Spiel nochmal durchgehen und alle Entscheidungen, aber ich würde sehr gerne wissen wollen, was es mit dem Tagebuch von Samoas Mann auf sich hat. Ich bin jetzt hier zu dem Zeitpunkt zurückgesprungen, an dem wir gerade das Reinigungsprüfer hergestellt haben für den Boden, aber den Boden noch nicht behandelt haben. Das heißt, da ist das Bodenaufbereitungsprüfer, ähm, weil ich festgestellt habe, dass in meinem Moment, wo ist das Notizbuch, genau, das können wir mal lesen, dass ich die Bodenanalyse, nach der Bodenanalyse, dass der Boden mit einem Pestizid behandelt worden ist und deswegen nichts wächst. Und dieses Bodenreinigungspulver habe ich jetzt hergestellt, aus also Ammoniak, Essig und einer kleinen Menge aus Gold. Allerdings ähm, gibt es so ein paar Hinweise darauf, dass mit dieser Welt etwas nicht in Ordnung ist. Und das möglicherweise der Eindruck entsteht dadurch, dass hinter dieser großartigen Statue, ja, also dieser ähm, die nachts im, im Fenster geleuchtet hat, dass da nichts dahinter steckt. Ja, also das ist ein Artefakt, von dem ich eigentlich erwartet hätte, dass ich es, ähm, zerlegen kann zu einem Sternfragment. Das ist nicht der Fall. Ähm, das Tagebuch des Mannes, äh, Moment, wo ist das? Das ist das, glaube ich, das hier, das ich nachts, ähm, aus dem Schrank geholt habe, deutet darauf hin, dass mehr dahinter steckt, ja, also das heißt, auch er konnte sich nicht erklären, woher die Götze kommen. Beschreibt das Idol, ja, weißer Stein... Mit Kristall, Wasserstein mit Kristall, äußere Hülle und hat entdeckt, dass man zwei davon braucht, um tatsächlich die ähm, äh, eine besondere Wirkung zu entfalten und das heißt, und man reicht, es reicht aus, ähm, die Kraft eines Einzigen reicht aus, um einem Blinden das Augenlicht zu schenken. Das heißt, in der Nacht kann man tatsächlich ähm, besondere Dinge sehen und ich glaube, dass damit die Forschungsergebnisse in der Bibliothek sichtbar sind. Ja, also das heißt, auf dieser... Ähm, aber das schauen wir uns jetzt genauer an. Und werden es ähm, Bodenreinigungspulver nicht einsetzen. Meine Vermutung ist, dass Samoa und Laser gar nicht leben, sondern dass es sich um Maschinen handelt. Ähm, die... Nein, das machen wir nicht. Wir reden nicht mit Sabu, aber wir gehen erstmal in die ähm, Denn die Tagesabläufe sind so motiviert. Sie machen immer dasselbe. Sie spulen immer einen selben Rhythmus ab. Es gibt zur selben Zeit Essen. Sie gehen zur selben Zeit ins Bett. Ähm, sie gehen nachts nicht nach draußen. Und sie leuchten in derselben Frequenz wie diese Statue. Entschuldigung. Ja? Deine Sachen liegen jetzt im Archivraum für dich bereit. Danke. Dann schauen wir uns das jetzt erstmal an, was wir da jetzt überhaupt sehen können. Im Archivraum. Ähm, das ist das Forschungsposter. Und da können wir exakt nichts sehen. Hier steht nichts geschrieben. Und das liegt daran, um nochmal das Tagebuch des Mannes aufzuplättern, dass wir offensichtlich dieses Licht brauchen, um auf dem Poster etwas sichtbar zu machen. Ähm, also das ist das kleinere Rätsel des Ganzen. Und möglicherweise wird uns da der Standort des zweiten Idols verraten. Vielleicht steckt da mehr dahinter. Damit wir diesen Strang aber spielen können. Und ich erinnere nochmal daran, wir haben hier einen sehr eigenwilligen Schuppen, mit dem wir überhaupt nichts machen können. ...und Den wir bisher auch noch nicht gebraucht haben. Ähm, und das finde ich sehr besonders. Ja, also in dem Spiel, das früher wirklich alles einbezogen wurde, selbst die sieben Händler, die hier standen, ähm, waren irgendwann schon eine Story relevant. Auch wenn es eine kleinere Fetch-Quest war, äh, im Memoriam an die ganzen Backtrackings im üblichen standard point clicks So. Das heißt wir werden jetzt erstmal samurai buch mit den gedichten aus der bibliothek mir geben aber werden den boden nicht reinigen so ist der buch vielen dank aufgaben im haus wahrscheinlich den rest des tages ja klar wir wollen ja in der nacht raus Oh, das ist wunderbar ich und lasa wissen das sehr zu schätzen so jetzt arbeiten wir das können wir überspringen Komm, setz dich zu uns, Thomas. Und dann dieselbe Proze äh, Prozedur wie jeden Abend. So, sprechen wir das Tischgebet. Segnet dieses Essen und die Menschen, die es zubereitet haben. Wir freuen uns sehr, Thomas, heute bei unserem Essen wir begrüßen zu dürfen und hoffen, dass er sein Gedächtnis bald wieder Jeden Abend dasselbe Wortlaut. Und lasst uns alle dankbar sein für die Gaben, die wir erhalten haben. Der Tag wird kommen. So, essen wir. Vielen Dank für das Essen, Samuel. Gern geschehen, Thomas. Du hast ja dein Essen heute wirklich verdient, nach all der Arbeit, die du geleistet hast. Nun ja, ich denke, ich werde jetzt mit dem Aufräumen beginnen. Und Larsa, Zeit fürs Bett. Das sind immer dieselben sprachlichen Muster. Immer dieselben. Exakt dieselben. Jetzt könnte man sagen, ja, es ist ein Point and Click und so weiter und so fort. Aber ich denke, das ist es nicht. Das ist nicht der Grund. So, wir werden jetzt, bitte, nein, ich möchte nachts aufwachen und in die Bibliothek gehen. Ja, das möchte ich. Der Captain schlief bald ein, da er von der vielen Arbeit am Tag sehr müde war. Hier war das Tagebuch versteckt und vielleicht nochmal ganz kurz, weil es ja doch schon eine Weile her ist, hier die beiden, die vor sich hin leuchten im Dunkeln und mein Problem ist, es war irgendwo stand noch ein Code, irgendwo 299RV oder RE, ich weiß es nicht mehr, ich habe es mir auch nicht notiert, es ärgert mich gerade, ich hoffe nicht, dass ich den brauche für irgendwas. Um. Wir gehen jetzt erstmal in die Bibliothek. Ich möchte wissen, was es hier mit der mit fetten Purse auf sich hat. Und dazu brauchen wir den Bibliotheksschlüssel und öffnen diese Tür. ist in dem Schuppen hier was. Da ist auch nichts. Gut, also noch nichts. So, dann gehen wir mal in die Bibliothek und schauen mal, was ich... wie das... noch im Archivmaterial. Und wie mache ich das jetzt? die Statue da drauf. Guck an, Was ist das schon? Wow, das Licht der Statue hat gerade eine Menge Text auf der Tafel enthüllt. Von Interesse? Ist das das Tor zum nächsten Level? Das muss getestet werden. Erinnerung, um nachts immer wieder aufzuwachen. Entferne die Statue aus meinem Zimmer. Mit der nackten Haut Wasser berühren. Warum eigentlich am besten eine Schüssel mit Wasser neben dem Bett aufstellen? Stell den modifizierten Wecker auf die Hälfte des Morgens. Die Statue muss aus dem Zimmer. Was hat es mit der Nachtaufsicht? Warum schlafen wir? Hey, wie kommt es, dass ich die Leute nicht aufwecken kann? Haben die Statuen etwas damit zu tun? Ich muss einen besseren Ort finden, um das Geheimnis zu verstecken. Das versteckte Fach mit dem Karteischalter hier reicht fürs Erste. Priorität beschützt es und Norden. die Stadt darf nicht erfahren, dass ich eine zweite Sidol habe. Statuen sind der Schlüssel zur Wahrheit. Wir sind mit den Statuen verbunden. Wie? Das ist der Punkt. Der Typ hat wirklich einige Geheimnisse. Ich frage mich, warum er glaubt, dass ich Vorsichtsmaßnahmen ergreifen muss, um seine Gedanken so zu verbergen. Da ist das Geheimfach. Jetzt, jetzt holen wir die zweite Statue. Eine Art Holzgitter. Das muss das sein, was in der Forschung erwähnt wurde. Es hat sich geöffnet. Da ist etwas drin. Das ist eine zweite Statue. Noch eine Statue. Hat wirklich ernsthafte Vorkehrungen getroffen, um diese Statue geheim zu halten. Jetzt habe ich zwei davon. So, da würde ich mal sagen. Kann ich die kombinieren? Schlüssel des Lichts wird die Tür zu den Geheimnissen öffnen, wenn die Nacht der zwei zusammenkommt. Gut, dann gehen wir jetzt mal in den Schuppen und öffnen und fügen die Figuren zusammen. Er hat die Statue aus dem Haus entfernt. Das heißt, in jedem Haus steht so eine Statue und sie sind damit verbunden. Na dann. Oh, es passiert etwas. was. Das sind sehr gut gemachte humanoiden Puppenteile, wie es aussieht. Ich vermute, das ist eine Art Industriedesignstation. Auch hier gibt es mehrere Papierschemata. Um und sie scheinen auch ortkategorisiert zu sein, seltsam. Die meisten davon beziehen sich auf den Bau von Gebäuden. vorstellt. Ein verschlossener Deckel deckt ein Bedienfeld ab. Ein komplettes Experiment. Die Frage ist aber, wer hat das, wer hat das gesteuert? 32 Klimasteuerstation 3 Wetter, Tiere Elefant, das guck ich mir mal noch an Achso Das wird nur denn? Also Okay Hier können wir nicht viel machen. Simsalabim. Was ist das? Oh mein Gott, das ist so. Hey du, wer bist du? Oh, äh, hallo. Oh nein, du bist es. Zumindest als ich das letzte Mal nachgesehen habe. Wie bist du reingekommen? Ich denke, ich bin derjenige, der die Frage stellen sollte. Seufz. Das ist nicht das, wonach es aus aussieht, was du nicht sagst. Bis vor ein paar Minuten dachte ich, die sei eine vor Und du, einer ihrer Bewohner, arbeitest friedlich als rechte Hand des Gouverneurs. Das ist es. Ich meine, ein Teil davon ist irgendwie. Es ist kompliziert. Weißt du, dass ich zur Spaceflight gehöre? Ja, das tue ich. Ich habe dein Schiff mit Kurzstreckenscannern erfasst, als du in Orbit kamst. Deine Regierungs. Registrierungsmarker wurde von der Space Fleet ausgestellt. Warst du es, der mich geschlagen und meine Sachen gestohlen hat? Ja, das war ich. Aber ich musste es tun. Ich konnte dich nicht einfach frei herumlaufen lassen und alles ruinieren. Nun, hier bin ich und streife frei umher. Ja, das tust du. Ich brauche all meine Sachen zurück. Natürlich. Ich werde sie sofort holen. Ein Moment. Ich habe zunächst noch ein paar Fragen an dich. Du bist nicht von hier, oder? Nein, das war ich nicht. Limianische Abstammung hier. Geboren und aufgewachsen in den Vorstädten von Booth. Wie ist dein richtiger Name? Mein Name ist Bertie Birthwell. Woher wusstest du, wo ich landen würde? Ich hatte gerade den abgestürzten Satelliten geordnet als ich dein Schiff in der Umlaufbahn entdeckte. Ich dachte, du wärst hier, um das zu klären. Warum hast du dich dann in meine Bergungsaktion eingemischt? Ehrlich gesagt, ich habe den Tromiumstab für meine äh, Studien gebraucht. Wofür ist die ganze Ausrüstung? Ähm, ja, die Ausrüstung. Äh, ich recherchiere gerade die Seufz- was soll's. Ich kann es genauso gut alles verraten. Ich bin freiberuflicher Wissenschaftler. Mein Forschungsgebiet ist die künstliche Anthropologie. Und das wäre? Das ist die wissenschaftliche Untersuchung der künstlichen Intelligenz in Verbindung mit dem sozialen Verhalten von Gesellschaften in der Vergangenheit und Gegenwart. Das ist die Schaltzentrale meines Forschungsprojekts. Welche Art von KI erforschst du? Ich versuche herauszufinden, welche minimalen Stimuli für die KI nötig sind, um sich in einer simulierten humanoiden Umgebung zu entwickeln und zu gedeihen. Die Forschung wird es mir ermöglichen, humanoide Verhaltensmuster und sozialen Gruppen vorherzusagen. Wissen die Einwohner von Fenton Perth von deinem Experiment? Natürlich sind sie sich dessen nicht bewusst. Das würde das gesamte Experiment unbrauchbar machen. Welcher Teil von all dem wird von der KI gesteuert? Naja. Alles davon. Die Tiere, die Menschen. Wovon sprichst du? Wie kann die KI die Menschen kontrollieren? Ich bin mir nicht sicher, ob du das richtig verstehst. Was verstehe ich nicht? Dass du verrückt bist? Die Einwohner von Fettenpirs sind Maschinen. Was? Alle von ihnen? Natürlich. Auch Samoa und Lhasa? Ja, ich dachte, du hättest das verstanden. Warum sollte ich das verstehen? Ich weiß es nicht, aber ich dachte, du würdest unter anderem ihr seltsames Aufladeverhalten bemerken. Wovon sprichst du? Wenn sie schlafen gelegt werden, werden sie wieder aufgeladen. Was meinst du mit schlafen gelegt werden? Es ist der Grund für das Idol von Tam. Es ist ein elektromagnetischer Transponder und eine Ladeeinheit. Ihnen eine Religion zu geben, war ein offensichtlicher Weg, ihr Verhalten zu kontrollieren. Ich glaube das nicht. Verstehst es nicht gegen das Verfassungsrecht der KI-Lebensform? dass künstlich intelligente Wesen das Recht haben, sich ihres Zustands und ihrer Herkunft bewusst zu sein? Ich stehe hier kurz vor einem Durchbruch. Wie lange willst du das Experiment laufen lassen? Es gibt kein geplantes Enddatum. Am Anfang ging es nie über den 15. Tag hinaus, bevor es abstürzte. Aber jetzt sind sie schon fast im dritten Jahr. Und es gibt überhaupt keine Anzeichen für einen Rückschritt. Wenn ich dich dein Lieblingsprojekt behalten lasse, wirst du diese aktuelle Simulation am Leben erhalten? Ja, natürlich. Je länger sie läuft, desto mehr Daten kann ich untersuchen. Wenn du die aktuelle Simulation jetzt abschaltest, werden die Algorithmen ihrer Parabel beschädigt. Nun, dann kannst du mit diesen zweifelhaften Aktivitäten zumindest nicht weitermachen. Geh und hol mein Zeug jetzt. Ja, ähm, wird meine Simulation noch laufen, wenn ich zurückkomme? Das wird dir klar werden, wenn du zurückkehrst. Okay, dann gehe ich mal und hole deine Sachen. Ja, bitte. Hier. Das wirst du brauchen. Es ist eine Aufzugsmarke, damit du den Aufzug wieder nach oben nehmen kannst. Und bitte lass mich mein Experiment weiterführen. Hier einfach nur in meine Sache jetzt. Ich komme hoch, wenn ich hier unten fertig bin. Zöifts, ja. <lacht> <lacht> Noch was, wenn ich die normal zusammenhalte? Nichts mehr. Das kommt mir wie ein böser Traum vor. Sie sind alle Maschinen, aber mit Hoffnungen und Träumen. Oder zumindest das, was sie für ihre Hoffnungen und Träume halten. Ich sollte dieses Experiment wirklich beenden. Das ist nicht real, aber ich denke, man könnte sagen, dass das für sie genauso real ist wie für mich. Es fällt mir schwer zu wissen, was hier die Richtige, das Richtige ist. Oh, da laden sie. Maschinen, bitteschön. Es ist alles, was wir bei dir gefunden haben, einschließlich des Trommelklaps, den ich geliehen habe. Danke. Und jetzt lass mich hier raus, damit ich meinen Shuttle dahin laufen kann. Ja, klar. Aber ich muss die Tore hinter dir abschließen, wenn du gehst. Kein Problem. Nun, ja, das war's dann wohl. Ich habe meine Sachen zurück. Mal sehen, ob mein Armband noch funktioniert. Shuttle. Hallo? Könntest du jetzt runterkommen und mich holen? Wer ist da? Was meinst du, wer ist das? Ich bin es, dein Captain. Thomas, Thomas Wellmore. Oh Thomas, tut mir leid, es ist mir peinlich, aber ich hatte dich ganz vergessen. Ich bin müde, komm einfach runter und hol mich, okay? Bin unterwegs, soll ich bei deiner aktuellen Stelle landen? Nein, lande einfach an dem Ort, an dem du mich abgesetzt hast. Ich werde sofort dorthin gehen. Bestätigt. Der Captain kehrte zum ursprünglichen Landeplatz zurück, wo sein Shuttle auf ihn wartete. Ich habe mich nicht mal verabschiedet. Nachdem sie einige Zeit damit verbracht hatten, den Servicetisch zu backen, waren sie bereit zu gehen. Ich habe mich nicht mal verabschiedet von Samoa. Ich rief die Bücher von da oben eingepackt, Larsa? Ja, sie befinden sich in dem blauen Kasten neben dir. Das ist nicht das Ende der Welt, weißt du? Ich weiß, Mama. Wir werden jetzt ein viel größeres Haus bekommen. Seufzt. Ich kenne... Du musst dir keine Sorgen um mich machen. Willi hat es nicht so mit den Büchern. Also dachte ich, wir sollten ein paar von unseren mitbringen. Es tut mir leid, dass es so weit gekommen musste, Larsa. Seufzt. Ja, euch auch. Dem hätte ich ein Ende setzen können? Aber das ist gut gewesen. Schon sehr melancholisch. Ähm, Willkommen zurück, Captain. Ja, danke. Passt. Ist alles gut gelaufen? Ich meine, es scheint ein bisschen länger gedauert zu haben als erwartet. Ja, ich weiß, ich bin da unten eine Weile gestrandet. Ich habe es aber geschafft, das Stromium in die Finger zu bekommen. Das sind tolle Neuigkeiten, Captain. So, jetzt gucken wir uns nochmal an, das Stromium. Tatsache. Also da bekommt man einen Thron im Statt Sternfragments, äh, sternfragments Aber damit geben wir uns mal nicht zufrieden. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir das Experiment abbrechen. So, habe ich jetzt die zweite Statue. Ja, Also, again... wir das Experiment ab. Dann wäre es so, als hätte es Samoa und Lasani nie gegeben. Ich ja auch bitter. Was wird mit diesem Moment? Für was auch immer man sich hier entscheidet. Oh, es passiert etwas. was. Ein Screenshot für die Folge. Das ist so. Hey du, wer bist du? Jetzt gehen wir den Dialog nochmal durch. Nicht. Ja, also er darf nicht ähm, die KI nicht wissen lassen, dass sie eine KI ist. Das ist eine interessante Frage, weil wir jetzt schon ein paar mal mit KI zu tun hatten. Und wir haben store zum Beispiel gesehen, dass sich die KI durchaus darüber im Klaren ist. KI und eine eigene Kultur und Zivilisation entwickeln kann. Und das, diese Möglichkeit hat die KI hier nicht bekommen. Das sind alle Maschinen, Hoffnung, Träumen. So. Gut, nun das war's, denke ich. Ich hoffe, dass ich hier die richtige Entscheidung Kattel. Komm. So, so einen Sirus tisch eingepackt und fliegen. Aber jetzt bin ich mal gespannt auf den Enddialog. Das ist gut, Samoa. Das ist schwierig. Das Spiel lässt einen nicht in Ruhe, ne? Oh, das ist bitter. Das ist ein Morgen mit ihrer Tochter im Bett. Gut finden soll. nicht. Also, ich bin froh in letzter Konsequenz, dass ich im Hauptspiel um, das Ende der helfende Hand erspielt gespielt habe und das Geheimnis nicht aufgedeckt habe. Um, Und es zieht noch mal eine andere Ebene ein in diesem, in diesem Spiel. Was Es sind noch mal ein paar andere Aspekte in diesem Spiel, in dieser Storyline. Das heißt, wir haben auf Fenton Perth aber mit KI zu tun. Genauso wie wir auf Soma mit KI zu tun hatten. Allerdings war auf Soma, hatten wir uns für die Brennstoffzelle entschieden. Ich gehe mal ganz zurück. Kann ich überhaupt noch mal ganz zurückspringen? ach guck an kann ich nicht Zu weit reichen die speicherstände nicht zurück ich hätte jetzt gedacht dass ich nochmal direkt nach Sommer zurückspringen kann um das alternative ende zu zeigen von Straw. Aber wir springen mal ins Hauptmenü, um uns den Fortschritt anzeigen zu lassen. Ja. Tatsächlich bin ich mir gar nicht sicher, was Straw uns gebracht hätte. Um, vielleicht noch mal ganz kurz hier zurück die gefundenen Enden. Um, OL-624, hier haben wir alle vier Wissenschaftler zurückgelassen. Willkodus um, haben wir den Leser geborgen. Um, äh, Kreo Kristall Soma ist das mit gewesen mit Straws. das heißt, wir wir uns gegen die KI entschieden haben. Epsilon haben wir zwei, drei Wissenschaftler zugelassen Serum ähm, sind wir nicht gewesen ähm, Schwerer Schatten ähm, Das auf mir wegen des zerstörten Tempels ähm, Als ich die Kräfte des Autofaktes von verloren begann den Greenfingers umzugehen. Das ist äh, eine Veränderung, die ich trage ähm London Perth bin ich sehr sehr froh dass ich im Storyverlauf verlauf ähm, gerettet habe ja das ist es gewesen Captain ähm ich hoffe dass er mit dem Großartigkeit einer Rahmenerzählung mit vielen eingebundenen Geschichten, mit sehr vielen unterschiedlichen Ausgängen und Zähsträngen. Und auf der anderen Seite die Einsicht, dass die Zielstellungen, die man sich selber setzt, ähm, nicht dazu führen, dass man seine moralischen Prinzipien ähm, aufrechterhalten kann, sondern in äh, Entscheidungssituationen gestürzt wird, die nicht immer das beste Ende bedeuten. Jetzt zum Beispiel am Schluss des normalen Phantom man gesehen, ich weiß nicht, was das beste Ende ist. Soll ich Samoa helfen? Ja, so. Soll ich die Maschine am Leben lassen? Ja. Oder soll ich das Experiment beenden, weil nichts von dem hat. Nichts von dem ist eine gute Entscheidung. Keine einzigen Erfahrung. Und wobei es sich am besten anfühlt, die Hälfte zu sein. Gut, mit dieser Bundesfolge bestehe ich jetzt endgültig ein Captain. Auf dem Kanal ist möglicherweise Andertrails ähm, Mentiment das nächste, ähm, aber ich weiß noch nicht, wann ich das angehe wie und warum und steige ab sofort erstmal wieder in die normalen Semester-Takt ein, ähm, mit Videos zu zur Das ist eine Sprachgeschichte und also den Grundlagen der digital Humanities und jetzt wird es also erstmal wieder linguistische Inhalte geben und irgendwann... Bis Ciao.